Die große Herausforderung ist sicherlich die Digitalisierung, also das ist der Aufbau eines neuen Digitalgeschäfts, eines neuen Geschäfts, das eben Journalismus tragfähig macht, wirtschaftlich tragfähig macht. Und damit werden wir uns das nächste Jahr beschäftigen, mit all den Umorganisationen, die damit dann verbunden sind. Das ist eine Riesenherausforderung. Die PA unterstützt ja schon eine ganze Menge, also wir sind in vielen Arbeitskreisen drin, also gerade so dieses Zusammenreden, Zusammenkoordinieren, Ideen einbringen. Die BPA hat ja sehr, sehr tüchtige Journalisten, sehr, sehr gute Kollegen und äh, da können wir von Erfahrungsaustausch und Erfahrung vor allen Dingen äh, sehr viel profitieren. Ich kann auf sehr viele verzichten, das geht ganz gut, auf die vom Generalanzeiger kann ich natürlich nicht verzichten, die ist ganz wichtig und ich nutze sehr viel die Bahn, also ist die Bahn App für mich ganz wichtig, manchmal jedenfalls, wenn Verspätungen da sind und ähnliche Dinge, dann hilft die.